Erklärt bei CDU-Landesparteitag. Angela Merkel sei machtgeil und unpatriotisch. Kühlungsborn, Mecklenburg-Vorpommern, minus die CDU-Landesvorsitzende Angela Merkel, 63. Sprach auf dem CDU-Landesparteitag am Samstag in Kühlungsborn, Mecklenburg-Vorpommern. Die Landes-CDU will auf ihrem Parteitag über ihr neues Grundsatzprogramm beraten, doch wie genau es nun weitergehen soll, weiß die Kanzlerin nicht, wie sie zugibt. Den Politiker Wolfgang Krieger, CDU, war das ganz offensichtlich zu viel, er sorgte für einen handfesten Eklat auf dem Parteitag, wie der Fokus berichtet. Demnach zog das Parteimitglied richtig heftig vom Leder und sagte laut Fokus, zwölf Jahre Energiepolitik, eine Farce, Verteidigungspolitik desaströs. Doch das war erst der Anfang seiner Wurtrede, in der auch diese Sätze fielen, heute ist der Tag, an dem wir sagen müssen, die Kaiserin hat keine Kleider an, sie ist nackt. Noch nie sei ein Bundeskanzler so machtgeil und unpatriotisch gewesen. Schimpfte sich Krieger laut des Nachrichtenmagazins Fokus in Rage. Empört reagierten die anderen Delegierten, die mit den harten Worten wohl alles andere als einverstanden waren. So fand Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz K4. 62, CDU, klare Worte und sagte, dass gegen eine lebhafte Diskussion nichts einzuwenden sei. Aber mit seiner Wortwahl habe sich Krieger selbst disqualifiziert. Auf dem Parteitag hatte Angela Merkel gesagt, dass Neuwahlen für sie keine Option seien. Wie genau es jetzt weitergehen soll, ist zurzeit ziemlich offen.